So, herzlich willkommen zu unserem Workshop Arbeitsergebnisse digital präsentierend mit Mahara. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Stefanie Falk. Ich arbeite beim E-Learning Service und möchte Ihnen heute etwas über Mahara erzählen, wie Sie dort schöne kreative Portfolios erstellen können. Ähm, zunächst nochmal kurz gesagt, wenn Zwischenfragen sind, gern per Mikrofon sich melden oder auch im Chat schreiben. Ich schaue da immer mit hinein. Und wie auch schon angekündigt, wird dieser Workshop aufgezeichnet und dann in Moodle den anderen Lehrenden und Lernenden bereitgestellt. Damit wir gemeinsam das Gleiche sehen, werde ich nun mal meinen Bildschirm teilen. Denn ich habe zunächst eine kleine Präsentation vorbereitet, um erstmal allgemein ein klein wenig noch zu Mahara zu berichten. Also E-Portfolios mit Mahara ist heute das Thema. Ganz kurz gesagt führe ich nochmal in Portfolios allgemein ein. Dann gebe ich einen kleinen Einblick in Mahara und zeige dann die typische praktische Anwendungsseite. Ja, zunächst ähm, ein ganz klein wenig Geschichte, also etwas Allgemeines zu Portfolios. Ein E-Portfolio kann man ja als eine digitale Sammlung von mitgeschickt gemachten Arbeiten verstehen. Ähm, das ist also ein, eine schöne Möglichkeit, ein selbstbestimmtes Arbeiten der Studierenden zu erreichen. Das ist auch eine Art Ablösung des Lernens, für eine einzige Prüfung hin wirklich zu einem konsequenten Lernen, was ja eigentlich wirklich Sinn eines lebenslangen Lernens ist. Und ja, diese Suche eben nach einem ähm, lebenslangen, konsequenten Lernen führte dann in den etwa 1980er Jahren zu der Entwicklung der Portfolios, die natürlich zuerst in analoger Form ähm, erstellt worden sind. Die digitale Version kam so circa Anfang der 2000er erst auf den Markt und in das Bildungssystem. Ähm, das hat natürlich auch was damit zu tun, dass erstmal das Internet und auch die vorhandenen Geräte, also Personal, Computer, PCs, Laptops erstmal erschwinglich auch für jedermann werden mussten. Die e-Portfolios sind natürlich mit unterschiedlichen Managementsystemen erstellbar. Das heißt, man kann sie also zu jeder Zeit an jedem Ort abrufen, bearbeiten. Sie sind vielfältig einsetzbar zur Wissenspräsentation, Kommunikation und auch zur Wissensgenerierung. Und gerade ist auch das Schöne, dass man Portfolios auch in der Gruppe erarbeiten kann. So können die Lernenden gemeinsam Inhalte entwickeln und dann auch so entwickeln, dass sie für jedes Gruppenmitglied und aber auch für den Lehrenden einsehbar sind und so eine Ergebnissicherung stattfindet. Ähm, die Erstellung von e-Portfolios bieten den Lehrenden und auch Lernenden so eine schöne Möglichkeit, sich so Kenntnisse im Bereich der Medien und vielleicht auch ein bisschen der IT mit anzueignen, ohne wirklich, dass größere IT-Kenntnisse auch nötig sind, da doch die Erstellung recht einfach ist. Aber man kann halt viel dazu lernen, auch im Bereich des Urheberrechts, wo ich nachher noch drauf eingehen werde. Und auch gerade für die spätere Berufswelt kann so ein bisschen kreativer Umgang mit weiteren ähm, Tools sehr von Vorteil sein. Ähm, ja, dieses digitale Format, also das e-Portfolio, ist natürlich auch was ganz Besonderes gegenüber seinem analogen Vorgänger, denn es wird benötigt, um bestimmte Medien wie Videos überhaupt abbilden zu können. Das ist ja in Papierform natürlich überhaupt nicht möglich. Außerdem ist es natürlich umweltfreundlicher. Es muss nicht ausgedruckt werden. Es, gibt, es ist digital vervielfältigbar, für ewig speicherbar. Und Was man aber auch als kleinen Nachteil sehen kann, dass aufgrund dieser einfachen Bearbeitung eine Überfüllung des Portfolios auch schnell passieren kann. Oder dass vielleicht bei Gruppenarbeiten Unstimmigkeiten auftreten und eine Person, Person löscht vielleicht etwas, wo die andere gar nicht damit einverstanden ist, was doch in Papierform eher ähm, schwieriger ist, weil doch alle gemeinsam denn um ein Blatt Papier wahrscheinlich sitzen. Ähm, dann noch ganz kurz ein, zwei Worte zu den Formen der E-Portfolios. Die unterscheiden sich äh, entsprechend ihres Inhalts oder Zwecks. Es gibt da ein Reflexionsportfolio, das stellt so den Fortschritt des eigenen Lernprozesses dar und fördert die Verantwortung und das Bewusstsein über diesen. Im Entwicklungsportfolio plant der oder die Nutzerin die künftige berufliche Laufbahn beispielsweise in Bezug auf das persönliche Lernen. Und das wird dann aber auch über eine längere Zeit mitgeführt, Präsentationsportfolio, das wäre natürlich das, was wir wahrscheinlich hier am meisten verwenden an der Uni, damit wirklich Lernergebnisse, Produkte vorgestellt, präsentiert werden können. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, Bewerbungsportfolios damit zu gestalten. Vielleicht ein Beispiel, jemand studiert Architektur, möchte sich bewerben und kann seine Zeichnung, Zeichnungen, Grafiken dort digital darstellen. Und ja, nun haben wir schon allgemeines über Portfolio gesprochen, nun aber speziell zu Mahara, denn Mahara ist hier unsere Plattform für E-Portfolios an der Uni Leipzig. Sie ist mit Moodle verknüpft und ich zeige Ihnen im Anschluss auch gleich, wie die Anmeldung möglich ist und wie da Mahara auch aussieht. Ähm, zunächst überlegen Sie sich gerne mal kurz, ob Sie denn überhaupt wissen, was Mahara bedeutet oder ob Sie vielleicht wissen, aus welcher Sprachfamilie es stammt. Vorschläge auch gerne vor, da dürfen Sie gerne das Mikrofon freischalten. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, was es bedeutet. Ich habe äh, auch noch nicht darüber nachgedacht bisher, aber ich hatte gehofft, dass ich das heute erfahre. Ja, das werde ich auch gerne lüften, das Geheimnis. Das Wort Mahara kommt nämlich aus der Sprache der Maori und bedeutet übersetzt so viel wie Denken oder der Gedanke. Und das passt ja richtig gut zu diesem Tool, denn diese E-Portfolios können ja mit allerlei Inhalten, Texte, Bilder, Dokumente, äh, hier bei, Blogbeiträge verknüpft werden, mit Google Apps oder ganz verschiedenen anderen Informationen, also wie eine eigene kleine Website, wo man seine eigenen Gedanken mit festhalten kann. Ja, und das soll es eigentlich auch schon in dem Sinne gewesen sein mit diesem kleinen Einführungsteil, denn jetzt möchte ich natürlich Ihnen erstmal zeigen, wie nun Mahara aussieht und wie Sie dorthin kommen. Ich hatte schon erwähnt, man muss zunächst auf Moodle gehen, denn die beiden Webseiten sind miteinander verknüpft und sich hier in Moodle anmelden. Zur Erinnerung, es gibt dann hier auf der rechten Seite den Login-Bereich, wo Sie dann Ihren Uni-Login angeben, entweder mit stutzurf oder mit uni-leipzig.de. Und dann gibt es auf der Startseite am rechten Rand hier weiter unten den Bereich zu Mahara. Und hier ist eine Verlinkung vorhanden, die Sie zu Mahara schickt. Das ist dann hier unser Dashboard, unsere Startseite. Das Wichtigste ist mit diesen drei Buttons hier, mit den kugelfamilien Buttons dargestellt. Einmal das Erstellen von Portfolios, das Teilen und das Mitmachen, die Gruppenarbeit. Ansonsten sehen Sie noch hier unten so Ihre letzten Portfolios, wo Sie gearbeitet haben, eventuell eingegangene Nachrichten. Auf der rechten Seite gibt es eine Übersicht über Ihre Gruppen. Da sehen wir auch noch ein paar mehr, wenn wir hier hoch und runter scrollen. Und auch, was ganz besonders schön und wichtig ist, hier rechts unten, Links und Ressourcen, die eine Mahara-Hilfe beinhaltet. Wenn wir mal kurz reinschauen, hier haben Sie verschiedene Informationen, unter anderem auch Erklärvideos, Anleitungen schriftlicher Form und auch eine kleine Erklärung zum Urheberrecht, wenn wir mal kurz hier reinschauen. Denn wie ich schon meinte, Urheberrecht ist auch eine ganz entscheidende Sache, wenn Sie ein Portfolio erstellen, weil Sie bestimmt auch mit Inhalten von anderen Personen arbeiten, sei es auch YouTube-Videos, Bilder und das wird hier alles erklärt, wie man damit umgehen sollte, wie man kostenlos Bilder finden kann, beispielsweise in der Google-Suche. Das haben wir hier auch mit dargestellt. Das würde ich vor allem denjenigen empfehlen, die damit sehr unsicher sind. Da können Sie sich gerne hier belesen. Aber das Wichtigste, dass Sie jetzt erstmal eine Vorstellung haben, was denn nun E-Portfolios sind. Wir haben hier zwei Beispiele. Einmal Japan und Asien als Konstruktion. Das können Sie sich auch gern jederzeit anschauen. Hier ist eine Ansicht aus einem Seminar erstellt worden. Sie sehen mit Texten, Bildern aus den Sitzungen. Auch ein, ähm, ein Bild ist mit dabei. Sie haben... Nee, hier haben Sie noch keine Links, aber auf den nächsten Seiten bestimmt. Da gehen wir mal weiter. Genau, hier ist zum Beispiel eine Verlinkung zu einem YouTube-Video auch mit dabei. Dann gibt es noch die andere Möglichkeit. Sie sehen auch von dem Layout sind verschiedene Möglichkeiten gegeben, wie Sie das gestalten. Verlinkungen sind mit drin, gewisse Formatierungen. Vieles ist also möglich. Und vielleicht auch noch mal ein kurzer Blick in die Medienbildung in der Schule. So kann also auch ein Portfolio aussehen mit ein bisschen der Gestaltung des Themas und eben auch Links, Texten, anderen Layouts. Das können Sie sich gerne in Ruhe dann auch noch mal mit anschauen. So, ähm, jetzt muss ich gerade mal auf meinen schlauen Zettel schauen. Das war jetzt nämlich erstmal so ein kurzer Überblick über Mahara. Ich möchte Ihnen aber auch, äh, auch natürlich gleich die Erstellung und Arbeit mit den Portfolios zeigen. Ähm, zunächst aber doch noch kurz einige Folien bezüglich möglicher Szenarien, mit denen Sie arbeiten können und einer kleinen Information zur Vorbereitung für Sie als Lehrende mit Ihren Studierenden. Ähm, bei Einzelarbeiten, wo können Sie da Mahara einsetzen? Wenn ihr Studierende Lerntagebücher führen sollen, wenn Text, Textarbeit irgendwie visualisiert werden soll, es gibt eine einzelne Portfolioleistung, zum Beispiel in einem Praktikum, dass Praktikumsberichte geschrieben werden sollen, die Dokumente beinhalten sollen, die Bilder beinhalten sollen, das kann alles hier verwirklicht werden. Es ähm, gibt aber auch natürlich die Möglichkeit, in der Gruppe zu arbeiten zum Beispiel als Referat oder wie ich schon meinte, die Präsentation von, einer, von einem bestimmten Thema, von einer Sammlung von Gedanken oder man kann auch in einem Forum in Mahara diskutieren oder zum Beispiel auch Sprachtandem bilden. Wo Sie sich aber immer bewusst sein sollten, und das auch Ihren Lernenden kommunizieren sollten, ist, dass nur eine Person gleichzeitig am Portfolio arbeiten darf. Es wurde zwar natürlich auch mit mehreren funktionieren, aber am Ende würde eine Speicherung immer irgendwo fehlschlagen, dass etwas nicht gesichert wird. Am besten wäre dann also, es wird einem, eine Art Schriftführer, nenne ich es mal, bestimmt, der oder diejenige füllt dann das Portfolio aus und die anderen Gruppenmitglieder leisten die Zuarbeit. Oder wie ich hier auch geschrieben habe, das kann zum Beispiel auch alles über BigBlueButton mitgeschehen, wo sich die Teammitglieder abstimmen oder wo dann auch die Endpräsentation in der Veranstaltung erfolgt. Dann noch zwei Worte zur Vorbereitung der Lehrenden. Ähm, wenn Sie dann planen, Mahara mit Ihren Studierenden ähm, einzusetzen, Sie können zu dem Moodle-Kurs einerseits greifen, Mahara-Einführung im Flip-Classroom-Modell. Den Link hatte ich Ihnen schon im Chat gepostet oder eben auf die Mahara-Hilfe verweisen, die ich Ihnen eben auf der Mahara-Startseite gezeigt habe. Oder Sie schreiben uns vom E-Learning-Service hier eine E-Mail und fragen danach nach einer Schulung an. Oder Sie verwenden einfach das Schulungsvideo, was wir hier gerade aufzeichnen. Ja, und bevor ich wirklich zur Anwendung komme, zum praktischen Teil, gibt es eventuell Fragen. Okay, da kommt gleich eine Frage im Chat. Bisher nicht. Okay, vielen Dank. Gut, wenn was ist, gerne auch sonst per Mikrofon melden. Ansonsten kommen wir jetzt so hier zum Mahara wieder zurück und wir würden natürlich zunächst einmal ein Portfolio erstellen. Das machen wir hier mit diesem ersten Button. Damit kommt man in die eigenen Ansichten und Sammlungen. Zur kleinen Unterscheidung, es gibt auch immer in jeder Gruppe eine eigene Ansicht und Sammlung, die aber dann zum Beispiel nur für die Gruppenmitglieder sichtbar ist. Alles, was Sie hier in Ihren eigenen Ansichten und Sammlungen erstellen, ist nur für Sie sichtbar, sofern Sie natürlich nicht etwas geteilt haben. Das zeige ich gleich später. Ähm, Vielleicht auch noch zum Wording, denn wenn wir hier ein Portfolio hinzufügen, also erstellen möchten, werden Sie gefragt, ob Sie eine Ansicht oder eine Sammlung erstellen möchten. Sie können sich das ähnlich wie in einem Buch vorstellen, dass das gesamte Buch eine Sammlung ist und die einzelne Buchseite eine Ansicht, sodass also wirklich mehrere Ansichten in einer Sammlung zusammengefasst werden können. Da beginnen wir also erstmal mit einer Ansicht. Da würden wir einen Titel eingeben. Den können Sie auch immer gern noch verändern. Sie können hier eine Beschreibung mit eingeben. Das auch gern per Schlagworten. Wenn Sie doch in der Zeit sehr viele Ansichten erstellt haben, wird das leichter danach ähm, zu suchen. Und es gibt hier einen erweitert Bereich, wo Sie dann auch unter anderem hier so ein Cover-Image, nennt sich das, erstellen können. Das haben Sie vielleicht schon gesehen in meiner Übersicht. Sie können da der Ansicht in unserem Fall so ein Coverbild geben. Ich nehme mal hier der einfach halber ein Bild von uns, so eine schöne Blume. Und Sie können aber auch noch ein Thema hier mit erstellen. Wir haben leider nicht ganz so viel zur Auswahl, aber nehmen wir mal nehmen wir mal Ocean. Und wenn wir dann die Ansicht ein bisschen gefüllt haben, zeige ich Ihnen dann, wie das Thema aussieht. Da können Sie gern immer einfach mal probieren, wie das alles aussieht und was Ihnen am besten gefällt. Ein bisschen sehen wir schon von unserem Thema hier oben. Die Leiste hat sich nämlich äh, anders gefärbt. Wir sind jetzt hier auf der leeren Ansicht. Die Einstellung haben wir ja eben erstellt. Nun soll die Ansicht auch ein bisschen mit Leben gefüllt werden. Dafür gibt es diesen Plus-Button hier rechts oben. Einerseits können Sie per Drag Drop, also anklicken und halten, den Block, wo Sie wünschen, hier auf der Seite platzieren. Da gibt es so einen gestrichelten Bereich, ähm, der dafür dann markiert ist und es erstellt sich zunächst immer erst ein sogenannter Placeholder, ein Platzhalter. Das ist ganz hilfreich, wenn Sie sagen, oh ja, ich überlege mir erstmal so ein bisschen die Struktur, aber ich weiß noch nicht genau, was da hinkommt. Dann lassen Sie das gern so und speichern einfach den Block ab und haben erstmal einen Placeholder. Sie können dann natürlich weitere Blöcke hinzufügen. Die andere Variante neben dem Drag and Drop ist ein schlichtes Klicken auf dieses Plus-Symbol. Und dann würden Sie hier gefragt, ob Sie oben oder unten. Top oder Button einen neuen Block hinzufügen möchten. Das ginge auch, aber Sie haben dann einfach nur so jetzt den Block hineingeschoben in die Ansicht und können nicht direkt mit Drag and Drop genau bestimmen, wo er hin soll. Ja, hier hat sich wieder die Einstellungsseite des Blocks erstellt. Ich gebe mal hier einen Blocktitel ein. Text. Das wird jetzt ein Text und Sie sehen schon, wir haben hier Content Types, also Inhaltstypen, wo sie sich auch noch mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr anzeigen lassen können. Sie sehen, wir haben da schon eine ganze Reihe von verschiedenen Inhaltstypen. So die gebräuchlichsten haben wir weiter hier oben mit platziert, also Texte, Bilder, Dateien zum Download, externe Medien und so weiter. Und wir schauen uns jetzt einfach mal einige von denen an. Und ich würde da erstmal schlicht mit dem Text beginnen. So, da haben wir unseren Editor, der sich geöffnet hat. Sie können mit Klick auf dieses Pfeilsymbol nach unten sich noch mehr Formatierungsmöglichkeiten dazu holen. Und schreiben wir mal, das ist ein Textbeispiel. Und Sie können das formatieren, ganz wie Sie das von Word beispielsweise kennen. Oder auch noch einen netten Smiley mit hinzufügen. So. Tabelle ist auch möglich, ganz nach Wunsch. Und Sie haben dann auch eine kleine Übersicht, wie viele Wörter Sie hier schon geschrieben haben. Keine Sorge, das Textfeld ist natürlich nicht so klein. Wenn man das hier rechts einfach mal zieht, sehen Sie, ist ganz viel Platz da. <lacht> ja. Auch diesen Block können Sie verschlagworten, wenn Sie das möchten, und was auch schön ist, wenn es ein besonders großer Block werden sollte, können Sie bestimmen, ob dieser Block einklappbar werden soll. Entweder ja, nein oder dass er automatisch eingeklappt ist. Das nehme ich mal hier als Beispiel und speichern Sie das einfach ab. So, da haben wir unseren Textblock und hier ist wieder das Pfeilelement, das anzeigt, der ist momentan eingeklappt und mit Klick klappe ich diesen Block aus. Jetzt sage ich aber, hm, dieser Textblock, der gefällt mir gar nicht an der Position, dann drücke und halte ich einfach, also Drag and Drop und ziehe mir den an die Position, wo ich gern möchte. Ein einziger Nachteil ist so direkt mit drunter ziehen ist ein wenig schwierig, wenn bisher nur zwei Elemente existieren, da geht meistens nur so ein direktes drunterziehen und sonst bloß nur drüber schieben, aber ich denke mit ein bisschen Übung werden Sie das alles rausfinden und weiterhin überlege ich gerade ach dieser placeholder zum beispiel er soll ein bisschen größer sein und da gibt es hier in der rechten unteren ecke so einen pfeilstrich nenne ich es mal womit sie mit gedrückter linker maustaste den block auch größer oder auch kleiner ziehen können also in der größe variabel ändern das geht mit jedem Block so und da verschieben sich automatisch die anderen Blöcke, wie Sie gerade gesehen haben. Das ist also sehr einfach hier in der Layout-Gestaltung. Sagen wir dann vielleicht auch noch, ach, dieser Text hier, den Textblock, den möchte ich gerne nochmal bearbeiten. Dann klicken Sie dort einfach auf das Zahnrädchen und der Bearbeitungsdialog öffnet sich wieder. Wenn Sie dann hier in so einem Bearbeitungsdialog sind, müssen Sie bitte unbedingt immer an das Speichern denken. Wenn Sie hier auf der Ansicht selbst Änderungen vornehmen, wird das automatisch gespeichert. Es gibt bestimmt auch mal die Fälle, dass Sie zum Beispiel den Placeholder hier gar nicht mehr haben wollen. Dann können Sie natürlich diesen auch löschen mit Klick auf die Mülltonne. Weg ist er. Hier sollten Sie bitte unbedingt bedenken, es gibt keinen Papierkopf, wo Sie gelöschte Elemente wieder herholen können. Überlegen Sie sich das also ganz genau. Gut, vielleicht noch kurze Frage erstmal zu den Grundelementen, sonst zeige ich natürlich noch gern mehr weitere Inhaltstypen. Okay, ansonsten Fragen wie gesagt gerne im Chat und dann zeige ich noch mal einen weiteren Inhaltstyp, vielleicht noch das Bild. Bei dem Bild ist es so, dass zunächst dieser Dialog hier erst gelesen und dann das Häkchen gesetzt werden sollte, denn damit versichern Sie nämlich, dass die Datei, die Sie hochladen möchten, entweder Ihre eigene ist oder dass Sie wissen, dass es Copyright die Verwendung zulässt, dass Sie gegen keine Gesetze und nichts verstoßen, dass Sie also wirklich wissen, das darf ich ohne Probleme in den Upload durchführen und erst dann können Sie hier Ihre Dateien beispielsweise durchsuchen. Gehen wir mal in unsere Bilder. Ähm, nehmen wir mal eine schöne Blumenwiese. Zack, schon ist sie da, da hat sich das geschlossen. Ich möchte Ihnen das aber nochmal aufgeploppt zeigen, dass die Datei jetzt hier ist und Sie könnten auch noch hier Lizenz, Lizenzgeber oder vielleicht auch die ursprüngliche URL mit angeben, um damit auch ein bisschen äh, das Copyright abzudecken oder auch, wenn bekannt ist, die CC-Lizenz damit abzubilden. Ansonsten, wenn Sie später schon Dateien hochgeladen haben, könnten Sie auch auf Ihre eigenen Dateien zugreifen, die Sie schon mal in hoppla, Mahara hochgeladen haben. Die werden hier unten beispielsweise mit angezeigt. Da könnten Sie die auch einfach auswählen. Da brauchen Sie nicht immer wieder das gleiche hochladen. Ansonsten gibt es weiterhin noch die Möglichkeit, sich eine Beschreibung hiermit anzeigen zu lassen, dass die eingegeben wird und auch die Breite wäre möglich anzugeben. Da wir aber nur wissen, dass die Blöcke sehr einfach ähm, hier mit diesem Pfeilstrich in der Größe veränderlich sind, können wir das hier gern ignorieren. So, Und da haben wir unsere schicke Blumenwiese, die machen wir auch mal schön groß. Das wäre das. Ähm, vielleicht dann noch ein Beispiel ähm, zum PDF. Das PDF ist nämlich die schöne Möglichkeit, wenn Sie PDF-Dokumente haben, dass diese sofort lesbar sind innerhalb dieser Ansicht. Ähm, schauen wir mal kurz hier. Da habe ich hier ein PDF und speichere das. Das machen wir hier mal ein bisschen größer und Sie sehen, es wäre hier wie ein PDF-Reader, Adobe-Reader ähnlich, wo sofort die Datei gelesen wird, durchscrollt werden kann. Und wie Sie das vielleicht auch kennen, gibt es die Möglichkeit, das auch gleich zu drucken, zu speichern, diese üblichen Operatoren. Ja, Wäre von Ihrerseits noch irgendwie der Wunsch, da einen bestimmten Inhaltstyp zu zeigen? Ich kann die gern auch nochmal öffnen, dass Sie die sehen. Ansonsten kann ich nur gerne auf unsere schriftlichen Anleitungen mit verweisen, wo die meisten davon auch mit erklärt werden. Viele sind aber relativ intuitiv zu verwenden. Und sollte die Fragen haben, immer gerne eine E-Mail schreiben an e leipzigde und da sehe ich, der Wunsch geht nach Social Media. Ähm, Social Media, hier oben haben wir das. Ähm, hier ist die Sache dass Sie zunächst einmal Ihr Konto mit sogenannten Social Media Accounts einrichten bzw. verknüpfen müssten. In meinem Beispiel habe ich das jetzt nur mit Skype gehabt. Das kann ich Ihnen aber gleich nochmal zeigen, wo denn entsprechend die verknüpften Accounts hier angezeigt werden. Anzeigemöglichkeiten gibt es hier. Buttons nur mit Icons, Text ganz nach Wunsch oder ob vielleicht das auch äh, ein E-Mail-Link dargestellt wird. Und das sieht dann ganz spektakulär so aus. Also es ist wirklich dieser kleine Button hier. Vielleicht da mal der kurze Exkurs. Gehen wir mal in mein Profil. Ähm, wenn Sie in Ihr Profil sind, Entschuldigen Sie, das war vielleicht auch ein bisschen schnell für diejenigen, die es nicht so wissen, haben Sie hier oben Ihren persönlichen Bereich, Ihr Profil mit Ihrem Profil. Und dann hätten wir hier den Bereich Social Media, wo Sie dann hier, wie gesagt, erstmal Social Media Accounts anlegen müssten und dann wären die in der Ansicht verfügbar. Die anderen müssten dann auch ähnlich wie diesen Button dann hier so erscheinen. Gibt es vielleicht noch einen Wunsch? Ansonsten. Einfach immer gerne ausprobieren, in Ihren eigenen Ansichten und Sammlungen einfach mal eine Ansicht erstellen. Einfach mal jeden Block ausprobieren, was so passt, wie das aussieht. Da sind ja der Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt. Gut, dann verbleiben wir erstmal bei diesen Typen und ich würde Ihnen gerne noch einige weitere Funktionen zeigen. Sie haben ja vielleicht schon gesehen, außer dem Plus gibt es hier noch weitere Symbole an der rechten Seite. Einerseits sind das die Einstellungen hier bei dem Zahnrädchen und da kommen wir auf die Anfangseinstellungsseite, wenn Sie sich erinnern, zurück, wo Sie also nochmal den Titel der Ansicht, Beschreibung oder auch hier weiter unten das Cover-Image und das Thema ändern können, wenn Sie möchten. Vielleicht wäre das auch eine gute Gelegenheit, um mal kurz zu zeigen, wie denn wirklich das Thema auch aussieht, denn Sie wollen bestimmt ja auch immer sehen, wie Ihre Ansicht im Nicht-Bearbeitungsmodus aussieht. Das machen Sie hier mit diesem Bildschirmsymbol Ansicht anzeigen und so wäre das zum Beispiel Präsentationsmodus. So würde Ihre Ansicht dann aussehen. Das wäre also hier wirklich vom Thema her diese dunkle Farbe hier oben und die besondere Schriftart das wäre das Ocean-Thema. Vielleicht, wo wir auch gerade hierbei sind, ähm, noch die Möglichkeit, dass Sie hier Kommentare auch abgeben können. Gerade wenn Sie in Gruppen arbeiten, ist das vielleicht auch gar nicht so schlecht, ähm, dass man sich untereinander auch unterhalten kann. Es gibt auch die Möglichkeit, hier Dateien mit anzuhängen. Wollen Sie dagegen wieder zurück in den Bearbeitungsmodus, gibt es hier rechts, unten, äh, rechts oben dieses Bleistiftsymbol? Da wir aber gerade hier auf der Seite sind, möchte ich Ihnen noch kurz bei diesen drei Pünktchen zeigen, dass es je nach Einstellung, zeige ich Ihnen gleich, die Möglichkeit gibt, äh, Ansichten zu kopieren oder diese auch zu drucken. Sprich, beispielsweise hier bei mir eingestellt, als PDF zu drucken. Ich muss Ihnen aber gleich von vornherein sagen, wie Sie sehen, es sieht nicht so schön aus. Gerade diese PDF-Datei, die wir hier drin haben, wird eben nur mit so einem... Ähm, Vorschaubild abgedruckt. Es ist also nicht das Optimale. Eine vielleicht schönere Variante ist es, per Rechtsklick diese Seite zu speichern, beispielsweise als HTML-Website-Version. Das ist das Teilen-Symbol, wie ich ja meinte. Sie können ja Ihre Ansichten auch mit anderen Personen teilen. Wie ähm, können Sie das einerseits mit einer geheimen URL verwirklichen? Die können Sie dann den anderen Teilnehmern, den Mitarbeitenden mitschicken. Aber äh, man muss bedenken, diejenigen können das dann nur ansehen, aber nicht bearbeiten. Sie ähm, könnten das aber auch gezielt für ähm, Kontakte, Gruppen, Personen oder auch das öffentliche WWW. Mitteilen das Portfolio. Ich nehme jetzt mal hier eine Person und suche jetzt mal nach meiner Kollegin Frau Papst, wo ich sage, ähm, bekommt sie eine bestimmte Rolle? Eigentlich nicht. Und man kann hier noch auswählen, von wann bis wann ähm, die jeweilige Person dieses Portfolio mit anschauen darf. Das wäre also eine Möglichkeit, auch gezielt zu Personengruppenportfolios bereitzustellen. Was man noch beachten sollte in den erweiterten Optionen, können Sie aktivieren, ob dann zum Beispiel diese anderen Personen Kommentare abgeben dürfen, ob diese moderiert werden müssen und ob beispielsweise auch das Kopieren erlaubt ist, dass sich also diese Personen ihre in ihre eigenen Ansichten und Sammlungen kopieren dürfen. Und ob es vielleicht ein bestimmtes Datum ähm, gibt, wo das Überschreiben von der Ansicht nicht mehr möglich sein soll. Ja, haben Sie das als eingestellt, klicken Sie einfach auf Speichern, gehen jetzt aber hier erstmal auf Abbrechen und sind hier wieder in unserer Ansicht und Sammlung. Ähm, ansonsten sehen Sie auch hier hat sich das Cover-Image Hiermit dargestellt, das hatten wir bei unseren Einstellungen mit eingestellt. Das Blumenbild ist auch natürlich jederzeit noch veränderbar. Und auch von hier aus kann man dieses Schlosssymbol hier sehen, also den Zugriff verwalten oder auch mit den drei Pünktchen direkt in den Bearbeitungsmodus kommen der Ansicht oder diese Ansicht auch löschen. Und ähm, da wir auch hier in den Ansichten und Sammlungen sind, vielleicht auch mal als Orientierung dass so zum Beispiel hier eine Ansicht aussieht, also wirklich ein einfaches Rechteck und eine Sammlung hier mit mehreren äh, übereinander dargestellt ist. Ähm, in dem Zuge möchte ich Ihnen noch mal ganz kurz zeigen, wie Sie hier eine Sammlung hinzufügen möchten können. Sehen welche Sammlung aus. Äh, geben wir mal hier Beispiel Sammlung. Kurz den Namen ein und ähm, Sie können auch hier wieder eine Beschreibung, Schlagwörter hinzufügen, genau das gleiche wie bei der Ansicht. Und auch hier ein Cover-Image hinzufügen. Da gehen wir zum nächsten Schritt. Und Sie würden dann nun hier Ihre Ansichten, die Sie bei sich haben, der Sammlung zuordnen. Das würde per Drag-and-Drop gehen, also dass Sie links eine Ansicht anklicken, halten und nach rechts ziehen. Das geht. Mit allen Ansichten, die natürlich noch in keiner Sammlung vorhanden sind. Ganz einfach. Sie können aber auch hier dann noch mit diesen Pfeilen die Reihenfolge anpassen und ändern. Und falls man dann doch nicht ähm, eine Ansicht hier rein sollte, können Sie die mit dem X hier herausnehmen. Aber keine Sorge, die kommt ganz normal hier ganz zurück in Ihre Ansichten und Sammlungen. Und sind Sie fertig, geht man noch zu einem nächsten Schritt, wo hier nochmal mit dem Teilen gefragt wird, ob man das gleich machen möchte. Die möchte ich nicht öffentlich mit WWW teilen und speichern Sie das ab. Genau, da haben wir hier unsere Beispielsammlung. Gut, dann komme ich nochmal zurück hier auf die Startseite und ich würde Ihnen dann noch etwas über die Gruppen erzählen. Dazu gehen wir hier auf den dritten Mitmachen-Gruppen, Mitmachen-Button. Hier ist dann eine Übersicht über die Gruppen, wo Sie mit dabei sind. Weiterhin können Sie dann auch Ihre Gruppen durchsuchen, entweder hier mit diesem Beispiel. Es gibt auch die Möglichkeit, die bei Label, was ganz neu ist in dieser Version, zu filtern. Also das ist ein bisschen ähnlich wie die Schlagwörter. Ähm, suchen Sie allerdings nach einer ganz neuen Gruppe, müssen Sie zunächst hier bei der Suche auswählen, dass Sie nach allen Gruppen suchen möchten. Suche. Und dann werden Sie dann auch sehen, je nachdem, wenn Sie eine bestehende Gruppe suchen, können Sie teilweise Mitglied werden, Mitglied beant Mitgliedschaft beantragen. Das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, wie die Einstellungen sind. Die zeige ich Ihnen auch gleich und dafür erstellen wir mal hier oben eine neue Gruppe. Eine neue Gruppe erstellen kann wirklich jeder, jede, ob nun Lehrende, Lernende, ganz gleich. Da nehmen wir wieder einen Gruppennamen, gegebenenfalls eine Beschreibung der Gruppe und da kommen wir hier zu den Einstellungen, wo eben diese Mitgliedschaft, wie wir das sehen konnten, definiert werden kann. Es gibt also die Möglichkeit, eine offene Mitgliedschaft zu definieren, sprich jeder Benutzer kann der Gruppe beitreten ohne Zugangsbeschränkung. Möchten Sie das nicht, gäbe es aber dann die Möglichkeit, einen kontrollierten Zugang zu schaffen. Ähm, da kommt es ein bisschen darauf an, wie Sie das halten möchten, wie viele Studierenden Sie auch haben, dass man da das ein bisschen ähm, steuert. Man kann ja auch nur für einen gewissen Zeitraum die Gruppe offen halten. Ich zeige Ihnen aber auch gleich, wenn Sie wirklich nur mit einer Handvoll Studierenden arbeiten, wie Sie die auch manuell in den Kurs mit dazu holen können. Es gibt dann noch weitere Zutrittsmöglichkeiten. Gehen wir mal weiter hier zu dem Inhalt. Denn beim Inhalt ähm, können Sie sagen, wer anlegen und bearbeiten darf, also Ansichten und Sammlungen. In der Regel sind das alle Gruppenmitglieder. kann aber auch sein, dass Sie sagen, nur Gruppenadministratoren dürfen etwas anlegen. Weiterhin gibt es die Möglichkeit, Einreichungen zu erlauben. Diese Einstellung sehen Sie hier bei mir als ähm, Administratorin. Möchten Sie als Lehrende, Lernender ähm, diese Option haben, müssen Sie sich bitte bei uns beim E-Learning Service melden und den Link von der Gruppe mitschicken, dann können wir das gerne für Sie mit aktivieren. Wie das mit den Einreichen von Ansichten funktioniert, zeige ich Ihnen gleich, denn das ist eine schöne Möglichkeit, Portfolio-Prüfungsaufgaben mit zu verwirklichen. Und ansonsten geht es auch noch um die Sichtbarkeit, was diese Gruppe öffentlich sichtbar wird, sie verborgen und viele weitere Einstellungen, die ich hier ein wenig überspringe, die können Sie sich alle selbst in Ruhe gern anschauen. Vielleicht auch noch die Bearbeitbarkeit als ein Punkt, wo Sie festlegen können, von welchem Zeitraum an bis wohin die Gruppe bearbeitet werden darf. Allgemein haben wir hier noch mit den Gruppenkategorien, die Sie erstellen können, wie es mit Benachrichtigung aussieht und so weiter und so fort. Haben Sie alle Einstellungen getroffen, speichern wir die Gruppe ab. So. Jetzt haben wir hier unsere Gruppe. Dass Sie sich auf der Gruppenseite befinden, erkennen Sie immer hier oben an diesen bischen Balken, wo dann auch hier links der Gruppenname steht. Diese Startseite ist für jede Gruppe immer gleich, dass also hier oben gezeigt wird, äh, wann die angelegt wurde, wie viele Mitglieder sie besitzt, wer Administrator ist, wie viele Foren existieren und so weiter und so fort. Und dann finden Sie hier eine Übersicht. Wie standard eingestellt ist, über aktuelle Forenbeiträge, Gruppenportfolios, Ansichten und Sammlungen, die mit der Gruppe geteilt worden sind, oder ob es auch Einreichungen für die Gruppe gibt. Und hier unten sehen Sie auch Mitglieder. Hier kommen wir dann nämlich auch zu dem Punkt, wenn Sie vorhaben, ähm, Portfolio, also Modulleistungen mit Portfolios zu realisieren, können Sie natürlich gerne mit Mahara arbeiten, sodass Ihre Lernenden in ihren eigenen Ansichten und Sammlungen ihre Portfolios erstellen und diese hier zum Beispiel in der Gruppe zur Prüfung vorlegen. Da gibt es verschiedene Varianten. Variante 1 wäre hier mit dem Blick auf die Gruppe, dass man sich in der Gruppe befindet und hier die entsprechende Sammlung oder Ansicht aussucht, die man einreichen möchte. Nehmen wir mal diese Testsammlung das würde man abschicken. Es wird nochmal darauf hingewiesen, wenn etwas eingereicht wird zur Bewertung, können keine Änderungen mehr vorgenommen werden, bis die Bewertung abgeschlossen ist. Das bestätige ich. Und somit gibt es hier eine erste Einreichung für die Gruppe, wo Sie als Administratoren sehen können, wer was von wo, wann und wo eingereicht wurde. Das gibt es aber auch als zweite Variante, das Einreichen, da gehe ich mal flugs zurück in meine eigenen Ansichten und Sammlungen und da nehmen wir mal hier eine Beispielansicht, die möchte ich gerne einreichen, da müsste man erst die Ansicht öffnen und unter jeder Ansicht befindet sich hier so ein Bereich, legen Sie diese Ansicht zur Prüfung vor, wo es also genau der umgekehrte Weg ist, dass Sie dann hier die Gruppe auswählen, wo Sie dann das Portfolio vorlegen zur Prüfung. Okay, gehen wir wieder zurück in unsere Gruppe. Mhm. Haben wir sie noch eins weiter zurück? So, da haben wir sie wieder. Ähm, und dann möchte ich Ihnen noch kurz zeigen, dass Sie natürlich auch diese Gruppenstartseite wie eine Ansicht ganz normal bearbeiten können. Also auch Elemente hinzufügen, verschieben oder löschen können, ganz nach Wunsch. Auch hier, wie gesagt, nochmal der Hinweis, wenn etwas gelöscht ist, bleibt es auch gelöscht. Also das kann man nicht aus einem Papierkopf wieder herholen. Ähm, was vielleicht noch sehr praktisch ist, wenn Sie immer wieder mit den gleichen Informationen der Gruppe arbeiten, dass es sich jedes Semester oder jedes Jahr wiederholt, können Sie eine Gruppe ganz einfach hier über diesen Kopieren-Button kopieren also eine Gruppe 1 zu 1 erstellt und erhält den Zusatz V.2, in unserem Fall Version 2. Da wir die aber nicht brauchen, löschen wir die auch gleich wieder. Zack. okay Gehen wir zurück in unsere Gruppe und ich möchte Ihnen hier oben in dem Bereich noch die Mitglieder zeigen. Zunächst bin nur ich hier drin als Administratorin und ich möchte aber natürlich mehrere Personen mit dazu holen. Ähm, Sie können das hier tun über mehrere Einladungen auf einmal versenden oder auch mehrere direkt hinzufügen. Das machen wir gleich danach, wo Sie dann hier nach einer Person suchen, mit beispielsweise den Nachnamen auswählen, nach rechts hinzufügen, die eingeladen werden sollen und das dann absenden. Sie hatten vielleicht schon gesehen, dass es auch die Möglichkeit gibt, hier aufgrund der Einstellung, dass wir einfach NutzerInnen auf einmal hinzufügen. Das sieht ähnlich aus. Hier nehmen wir mal etwas anderes. Unser Mahara-Dummy. Schieben Sie nach rechts, wird hinzugefügt und klicken auf Absenden und schon ist die Mahara-Tutorial aufgrund der Gruppeneinstellung auch schon mit dabei. Ähm, hier ist dazu gesagt, Sie finden nur die Nutzer und Nutzerinnen hier in Mahara, die sich auch schon mal hier auf Mahara eingeloggt haben. Das, wie gesagt, ist zwar verbunden mit Moodle, trotzdem muss aber die Person sich hier in Mahara auch schon mal eingeloggt haben. Ähm, genau. Haben Sie jetzt denn hier einen Nutzer, eine Nutzerin mit dabei? Könnten Sie hier zum Beispiel die Rolle der Person ändern in beispielsweise Administrator, wenn Sie das möchten? Oder auch natürlich gern wieder Ture. Oder auch die Mitgliedschaft beenden. Weiterhin gibt es hier in Mahara auch noch die Möglichkeit Foren anzulegen, ähnlich wie in Moodle. Sollte aber vielleicht schon ein Moodle-Kurs vorhanden sein, würde ich davon absehen, hier in Mahara auch noch mit Foren zu arbeiten. Das wird dann zu umfangreich. Ansonsten ist es hier natürlich auch eine schöne Möglichkeit, sich direkt in Mahara auszutauschen. Die Ansichten und Sammlungen hatten wir uns bereits kurz angeschaut. Das ist also das genau gleiche wie in Ihren eigenen Ansichten und Sammlungen, bloß es eben halt wirklich der Gruppe zur Verfügung steht. Und wir haben die Möglichkeit, hier auch Blogs in der Gruppe zu erstellen, wie es auch in Ihrem eigenen Bereich möglich ist. Eine Übersicht über freigegebene Dateien, und auch in der neuen Version von Mahara können sogenannte Pläne erstellt werden für die Gruppe. Das sind sogenannte To-Do-Listen. Was ich Ihnen aber noch ein wenig unterschlagen hatte, wenn Sie nämlich mit Einladung hier auch arbeiten, von den Mitgliederbereich hier, sehen Sie bei mir auf der rechten Seite auch schon mal, wie das dann aussieht, wenn eine Einladung eingetroffen ist, dass die jeweilige eingeladene Person Einmal draufklickt, sieht, wofür sie eingeladen ist und das bestätigen oder auch ablehnen könnte beispielsweise. Ähm, genau, das waren die Gruppen. Ansonsten wäre das auch schon der Überblick über das gesamte Mahara. Am besten klicken Sie sich einfach mal dort hinein, versuchen Sie alles, was es so gibt, erstellen Sie viele Inhaltstypen, Sammlungen, Ansichten Schreiben Sie auch gerne mal eine Nachricht über das Nachrichtensymbol hier oben. Ähm, kontaktieren Sie Ihre Kommilitonen, Ihre Kollegen und Kolleginnen. Erstellen Sie Gruppen. Probieren Sie einfach mal alles aus. Und vielleicht auch noch der Hinweis, sollten Sie einmal nicht weiter wissen, haben wir auch unseren Mahara-Einführungskurs im Flip Classroom Modell. Den können Sie gern mit Ihren Lernenden zusammen durchschauen oder Ihnen auch teilen damit diese sich dann auch optimal mit vorbereiten können, dank der schriftlichen Anleitung oder der H5P-Elemente, wo also ein bisschen in spielerischer Art und Weise Wissen abgefragt und erstellt werden kann. Sollte es Fragen geben, wenden Sie sich immer gerne an uns per Mail an den E-Learning-Service und ich wünsche Ihnen viel Freude, viel Vergnügen bei der Arbeit mit der schönen E-Portfolio-Plattform Mahara.